Warte, in die Ruine geht's so nicht mehr rein. Oh, doch. Ja, jetzt ist das Tor offen. Und wir werden gleich jemand Tolles sehen. Toby Fox? Ja. Ja kommt damit so ein Jumpscare geblieben. so rausgesprungen. Ja. Am besten mit der Zigarre in den Mund. Ja. Keine Sorge, Toriel ist hier nicht. Ah, ich ich es cool. gut, dass ihr ihr Haus nicht abschließt. Danke, dass du uns nochmal mal warnt. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Geld. Ja, ja, es hat sich das wenigstens noch gelohnt hier. Bestimmt kann man die 9000 instant finden. Hm. Irgendwo, ich glaube dran. Ja. Oh mein <lacht> Gott, ist das ein langer Weg. Vielleicht treffen wir dort einen Menschen, der wieder runtergefallen ist. Das ist ja cool. Das ist dann Tail. <lacht> oh nein, wenn ich gleich wieder zurückgehe, kann ich die Rätsel nochmal machen. Wirklich? Hm. Quark, quark. Für eine Ach. Weile waren hier gelbe Namen ganz nett. Das nächste Mal versuchen wir es mit einem beruhigenden Grünton. <lacht> oh, der dritte Frosch ist da. Quark, quark. <lacht> hast du jemals den vierten Frosch ge. Ach so, den vierten? Ups. Oh. Quark, quark. Sag mir. Jetzt, wo deine Reise zu Ende ist, hast du bestimmt Zeit, mir zuzuhören. Die meisten Leute überspringen meinen Dialog durch Drücken von X. Das stimmt, X drücken. Du bist erwachsener geworden, nicht wahr? <lacht> Moment. Die Spinnen haben wir gar nicht mehr getroffen. Hm. Ja. <lacht> Wieso hast du ihn gegessen? Warum nicht? Das ist ein Donut. Oh mein Gott! Können wir reden? Stein reden? Der Ausgang steht offen. Ach so. Rocky, kannst du gern machen. Rocky. Der Ausgang steht offen. Dann rolle ich mal dahin. Hey, könntest du mich anschubsen, Mäuschen? <lacht> Tun wir es doch mal. Auf. Ach, das ist doch besser. Tatsächlich <lacht> habe ich in den Speedrun gesehen, dass man die anderen zwei Steine da oben eigentlich gar nicht auf den Schalter drücken muss, legen mm -hmm. muss. Ja, ja. ja. Ich habe das gesehen und dachte mir, wow. <lacht> wow. <lacht> Game Design. <lacht> ja. <lacht> Aber wen treffen wir jetzt hier noch? Nun ja. Vielleicht. Warte, Jemand, Hast über was? den wir uns kurz lustig gemacht haben. Entschuldige Mensch. Scheint, als wärst du zu einer sorgfältigen und pflichtbewussten Person geworden. Egal ob das aufgrund meiner Ratschläge geschah, ich bin stolz auf dich. Quark. Oh nein, der endlos lange Weg. Wir müssen immer bei den Gebieten, weil die Musik nicht mehr abspielt. Das jeweilige Gebiet ist um... Lauf Risk. <lacht> Ach ja, wisst ihr nur? Hm? Good old times. Ah Man hätte überall durchgehen können. Ja. Nein, hätte man nicht. Nicht? Das sah nicht so aus. Ich kannte ja. den Weg. Kannst du reden? Nein. Das sah halt echt so aus, als würdest du einfach durchlaufen. Ja. Okay. Cool. Das war zu halt so flüssig. <lacht> Jetzt hätten wir einen anderen Knopf drücken können, weil toll so. nicht mehr abhält. So, wen finden wir hier? Stimmt, Ganz am man, Anfang. Das können wir gleich machen. Schauen wir mal. Es ist Flowey. <lacht> ja. Es ist Ass-Real. Warte, er ist wieder da. Ich dachte, der hat sie <lacht> aufgelöst. Er kann ja nicht die. Er ähm ja, kann hier den Ort nicht verlassen. Ja. Kümmere dich nicht um mich. Jemand muss sich um diese Blumen kümmern. Frisk, bitte lass mich alleine. Ich, ich kann nicht zurück. Ich kann einfach nicht, okay? Ich möchte ihre Herzen nicht immer und immer wieder brechen. Es ist besser, wenn sie mich nie wieder sehen. Warum bist du noch immer hier? Weil ich Joriel nicht sehen will. <lacht> Versuchst du mir Gesellschaft zu leisten? Frisk. Hey. Darf ich dir eine Frage stellen? Frisk. Warum bist du hierher gekommen? Jeder kennt doch die Legende, nicht wahr? Reisende, die Mount Edward erklimmen, verschwinden einfach. Frisk, warum würdest du einen solchen Berg überhaupt erklimmen? War es aus Torheit? War es Schicksal? Oder war es wegen dir? Nun, nur du kennst die Antwort, oder nicht? Ich weiß, warum Jahai... Was? Nicht... Was? Ja, warum Jahai? Äh? Warum ja? klommen? Es war aber kein positiver <lacht> Grund. Frisk, ich möchte ehrlich zu dir sein. Jahai hasste die Menschheit. What the fuck? Warum? Darüber sprachen sie nie. Aber dieses Gefühl war fest verankert. Frisk, du bist wirklich anders als Yahai. Obwohl dir ähnliche ähm, Mode trägt. Ich weiß nicht, <lacht> warum ich mich so verhielt, als wärt ihr gleich. Vielleicht ist die Wahrheit, dass Yahai nicht die tollste Person war. Nun, Frisk, du bist die Art von Freund, die ich mir mal gewünscht habe. Vielleicht habe ich da etwas auf dich projiziert. Um ehrlich zu sein, als Blume trat ich einige, traf ich, was tat ich einige seltsame Dinge. Oh ja. Es gibt da noch eine letzte Sache, die ich dir sagen muss. Frisk, als Yahai und ich unsere Seelen verbanden, war die Kontrolle über unsere Körper zwischen uns geteilt. Sie suchten sich den passenden Körper aus. Und als wir das Dorf betraten, waren sie diejenigen, die unsere ganze Macht nutzen wollten. Ich war derjenige, der sich wehrte. Und dann, wegen mir, naja, deswegen wurde ich zur Blume. Frisk, die ganze Zeit beschuldigte ich mich selbst deswegen. Deswegen erlangte ich diese furchtbare Weltanschauung. Töten oder getötet werden. Aber jetzt, nachdem ich dich traf, Frisk. Ich bereue meine Entscheidung nicht länger. Ich tat das Richtige. Hätte ich diese Menschen getötet, würden wir wieder Krieg mit den Menschen führen. Und schlussendlich wäre alles beim Alten nicht wahr. Dennoch bin ich traurig darüber, wie lange alles dauerte. Vielleicht war es nicht die ideale Entscheidung. Aber man kann nicht sein ganzes Leben Entscheidungen bereuen. Naja, viel bleibt mir von meinem Leben sowieso nicht mehr. Aber das spielt sowieso keine Rolle. Frisk, danke, dass du mir zugehört hast. Das, du solltest wirklich wieder zu deinen Freunden gehen, okay? Oh, und bitte, wenn du mich in der Zukunft siehst, denk nicht, das wäre wirklich ich, okay? Ich möchte, dass du dich so an mich erinnerst wie jetzt. Als jemand, der zumindest kurzzeitig dein Freund war. Oh, und Frisk, sei vorsichtig da draußen, okay? Entgegen der Meinung der anderen ist es dort nicht so nett wie hier. Es gibt da draußen eine Menge Flowies. Und nicht alles kann durch Freundlichkeit gelöst werden. Frisk, töte niemanden und lass dich nicht töten. Alles klar? Das ist das Beste, nach dem du streben kannst. Naja, man sieht sich. Was meint er damit? So genau, Alter. Ja, sag ruhig. Ich wollte sagen, was meint er damit, wenn du mich in der Zukunft wieder siehst? Ähm, damit meint er, wenn wir den Spielstand resetten und nochmal neu anfangen, weil er weiß ja auch davon Bescheid. Achso. Ja. Frisk... Hast du nichts Besseres zu tun? Eigentlich <lacht> nicht. Frisk. Okay, das war's. Tja. Let's go back. Ja, also, ich mache mir dann eine Pizza, hol mir eine Cola. <lacht> <lacht> Meine Cola mach's. ist leer, leider. Echt? Meine ist noch halb voll. Du ja, hast du auch recht. Halb leer. <lacht> da der zweite Knopf vielleicht passiert. Der der rechte Schalter, nicht. ja. Nein. Was denn? Der rechte Durf Schalter. Du mir nicht drücken. Drück ihn. Dieser Schalter funktioniert nicht. Achso. <lacht> Toll. Okay, das wollten wir wollte halt unbedingt wissen. <lacht> ja. Kann ich was auf dem Weg erzählen? Gibt's <lacht> Nachfragen von den beiden? Ähm. <lacht> ich glaube, ich müssen... das letzte Mal hatte ich eine Frage, aber ich hab's wieder vergessen. Ich will wissen, wie toll reagieren würde, wenn, wenn die zurück zu den Ruinen geht und <lacht> dann <ja>, Astrie sieht. <lacht> ich meine, die hat ja mal gesagt, ja, ich komme hier jeden Tag vorbei, um zu sehen, ob jemand abstürzt und wenn die das halt nochmal tut und dann Astrie sieht. Naja. Was passiert, wenn jetzt eigentlich jemand abstürzt, dann sind ja keine Monster mehr da. <lacht> ja. Forever alone würde ich sagen. <lacht> ja. Aber da kannst du halt einfach straight durchlaufen. Und der weiß halt nicht von der Barriere Bescheid und alles. <lacht> wir können ja mal den Stein anstupsen, der ja gemeint wir sollen ihn anstupsen, damit er gehen kann. Ja, bringt glaube ich nichts oh, Aber fällt man hier noch runter? Hoffentlich nicht. Moment mal. Ich kann es! <lacht> <lacht> naja, nee, sagt dasselbe. No. No! <lacht> Was? Moment. Sieht aus, als hätte jemand versucht, sie aufzuessen. Ich oh ja! glaub auf. Oh ja! <lacht> Daniel, unser Wunsch! Ja. Wie <lacht> cool. <lacht> er hat doch dran gedacht. Ich töten im Run. Äh, Ich sag mal nichts dazu. So, jetzt reden wir nochmal mit <lacht> ich dem. <glaub> ich, <lacht> <lacht> ich will Elvis tot sehen. <lacht> Hallo Frisk. Elvis hat mein Handy geupgradet. Ich habe viel Spaß mit der SMS-Funktion. <lacht> Sense, schau dir das mal an. Oh Mann, sorry. Das ist heftig. <lacht> ich kann nicht glauben, dass die Königin zurück ist. Und auch noch so vertrottelt ist. Ihr steht einen Meter voneinander entfernt. Warum schreibt ihr euch? Keine also Sorge, Papyrus, wir schreiben uns aus gutem Grund. Jugend in a nutshell. Ja. Warum das denn? Naja, weil wir große Trottel sind. Sans, sage das bitte <lacht> nicht. Du bist kein Trottel. Du bist eher ein Hohlkopf. Als ob die halt jetzt echt zusammenkommen. <lacht> <Die> zusammenkommen. <lacht> wow. Ja, die, die sind ja schon ein bisschen <lacht> verliebt, so. <lacht> Und das ist mir auch gar nicht aufgefallen, ich dachte... Nein, das war ja schon bei der vor, vor dem Boss, die Szene wo die sich halt von der Stimme erkannt haben, weil Sans ja immer seine Klopf klopf hat und so, ja, ja. da erkennen die sich ja schon. Warum läufst du dort? Ich ich lächle aus Mitleid. <lacht> Frisk Tori sagte, dass sie dir Karamellkuchen gebacken hat. Oh, uh, ich sollte einmal für jeden von euch einen backen. Nein. <lacht> Eskor so fuck you. Oh, das hört sich wirklich gut an. Kochen? Kann ich sein? <lacht> Warte eine Sekunde Kann ich mithelfen? <lacht> Klar, es wäre viel Spaß, äh, Spaß zusammen zu kochen, hä? Anderes sei es richtig, vielleicht lieber eine Pizza Rocky, das bist du! <lacht> <lacht> Nein, das ist echtes. Also Esko, darf ich jetzt der Königsgarde beitreten? Nö <lacht> Nun Papyrus, jetzt wo der Krieg vorbei ist brauchen wir dich trotzdem nicht in der Königsgarde Was?! Was war das? Was war dann der Sinn, der Aufgabe des Menschen? Er ist halt den langen Weg gegangen und ich bin noch immer kein Mitglied der Königsgarde Das ist wirklich das schlechteste Ende Also Elvis was wirst du tun, jetzt wo wir alle frei sind? Wir können jetzt die ganze Welt erkunden. Naja, natürlich werde ich rausgehen und äh... Nein, ich werde ehrlich sein. Comics. Ich bleibe drinnen und schaue Animes an wie ein totaler Verlierer. <lacht> Das ist die richtige Einstellung! Ja, <lacht> alle feiern wir, dass wir Verlierer sind! Ich <lacht> <lacht> <lacht> Hey, ich bin Pirates sind genau richtig. <lacht> Gegen Frist verlieren war das Beste, was mir je passiert ist. <lacht> ich bin froh, dass wir... Hm? Was gibt es als Score? Ähm... Was ist ein... Anime. <lacht> <lacht> oh mein Gott! <lacht> Frisk, bitte! <lacht> HILF MIR BITTE! Es kann so okay, was Animes sind. Weißt du? Es ist wie ein Cartoon, aber... Mit Schwertern. Schwertern. <lacht> ja, mit Schwertern. Es ist... Also... achso. Danke, Lucky. Es ist also wie ein Cartoon, aber mit Schwertern? Wow, das hört sich toll an. Wo Gibt es das? Wo kann ich ein Anime sehen? Schön. Das ist so <lacht> gut. Warte, äh, ich denke, ich habe welche auf dem Handy. Hier, schau dir das an. Oh, ähm. Ähm, das ist der. Das ist der Feind. <lacht> <lacht> oh, oh, Mach einfach Gott. Hentai an. Ich glaube, das glaubte. ist gut. Ähm, egal. <lacht> wow. Haben sich diese beiden Roboter. <lacht> gerade <gleich> geküsst? <lacht> Wie die Stimmlage sich nicht. Junge! Technologie <lacht> ist schon verrückt, du hast. <lacht> ja, natürlich! <lacht> Psst! Frisk! Ähm... sag mal! Denkst du, es konnte toll werden? Schon ähm... Gut. geh wieder zusammenkommen! Nein, Nein. Sie, sie hat jetzt Sans und das ist auch besser so. Ja, das denke ich auch. <lacht> Eine Frau darf auch noch träumen, richtig? Und Fanfiction schreiben. Oh Gott. <lacht> Viel Fanfiction schreiben. Oh Nein. Gott, Undertale-Fandom confirmed. Ja, Mann. <lacht> Hallöchen, Pusk. Entschuldige, dass ich versucht habe, Deine Seele zu nehmen. Passiert schon mal. <lacht> ich fühle mich deswegen wirklich mies. Ich hoffe, wir können dennoch Freunde sein. Mit Escor immer. Hey, mach dir keine Sorgen, Escor. Ich denke, jeder hat zumindest einmal versucht, fürs zu töten. <lacht> oh, ich verstehe. In diesem Fall. <lacht> Das ist mir nicht schlecht. Danke, Esco. Esco, das ist nicht was ich gemeint habe. <lacht> okay, Leute, wir haben mit allen geredet. Und Aber also so langsam glaube ich irgendwie, dass Elf ist sogar in, so gut wie jeden dort verliebt. Ist irgendwie in Esco ein bisschen <lacht> in vielleicht sogar in unsere Person. Wenn du gehst, wird dein Abenteuer wirklich zu Ende sein. Deine Freunde werden dich aus dem Untergrund begleiten. Das hatten wir schon zweimal das Ende. Okay. Lasst uns an die Oberfläche. Und das ist das Geile an She's dem Ende. So <lacht> toll kommt mit! Nein. Die kommen alle mit! Ein! Nein! Easter Egg an EarthBond! <lacht> okay. Wow! Ist es nicht wunderschön, Leute? Wow, es ist sogar besser als im Fernsehen. Viel besser! Besser als ich mir vorstellen könnte. Fusk, du lebst mit so etwas? Das Sonnenlicht ist so nett und die Luft so frisch. Ich fühle mich richtig lebendig. Bisschen fucking <lacht> hey, hey. Sense. Was ist das für eine große Kugel? Okay, Leute, jetzt kommt die komischste Stelle in diesem Ending. Ja. Wir nennen das die Sonne, mein Freund. Wir. Woher äh? soll er das wissen? Und vor allem dieses Wir. Das ist so fucking weird. Auch ein Grund, warum Leute glauben, dass er ein Mensch ist. Ja, Oder Hier war. Wow. Das ist so strange. Das ist die Sonne? Wow Ich kann nicht glauben, dass ich die Sonne treffe. <lacht> ich könnte hier stehen und bleiben und den ganzen Tag zusehen. Ja, es ist wunderschön und so. Nicht wahr? <lacht> Aber wir sollten wirklich nachdenken, was jetzt passiert. Ah, das ein Tori, ne? <lacht> oh, richtig. Schubsen. Tor. <lacht> <lacht> Tori, vom runter. Oder wieder rein, rein in den Vulkan. W warte, warte, warte. Wegen <lacht> Sands. Es wurde ja, eine Verkäuferin Snowden hat ja gesagt, ja, die sind irgendwie aufgetaucht plötzlich. Oder verstehe ich das falsch? Ja, ja, die Papyrus und Sans, keiner weiß, wie die hingekommen sind. Die sind einfach plötzlich aufgetaucht, ja. Ja. ja. Okay. <lacht> das ist der Beginn einer strahlenden Zukunft. Eine Ära des Friedens zwischen Monstern und Menschen. Frisk. Ich muss dich etwas fragen. Wirst du unser Botschafter für die Menschen sein? Für dich. Nein. Warum nicht? Ja, Frisk wird der beste Botschafter sein. Und ich, der große Papyrus, werde das beste Maskottchen sein. Ich muss einen guten ersten Eindruck machen. Nein. <lacht> Tja. Jemand muss ihm den ganzen er, muss ihn vor dem ganzen Ärger bewahren. Man sieht sich, Leute. <lacht> <lacht> <lacht> er bleibt sich treu. Mann, muss ich etwas Eis machen? Papai, was <lacht> hey, Antein, warte. Hey, Andein! Warte! Jetzt können wir Tori runterschmeißen, es sieht keiner mehr. <lacht> Ups. Escor kann bestimmt gut wegschauen. Boah Escort, Escort, tut mir immer noch, ist der einzige Charakter, der mir richtig tut. Ähm, sollte ich etwas machen? Oh, der verkackt's <lacht> immer so. <lacht> <lacht> <lacht> wir haben dicke töten könnten. Ja. <lacht> naja, ich geh dann, glaub ich mal. Oh Mann, <lacht> Hoffe, sie es scheint, alle möchten ganz eifrig aufbrechen. Haben wir nicht noch das wollen? Messer? <lacht> ja, haben wir. Ne? Warum jetzt haben wir, wir schon das pazifisten es ändert so. nichts mehr. Man sieht so im Sprite so das Messer, mit der Hand so. <lacht> so wie so so. <lacht> <lacht> so, er hinter Rücken geht. <lacht> ja, <lacht> <Risk>. <lacht> Du bist doch von dieser Welt, richtig? Du musst doch einen Platz zum Zurückkehren haben, richtig? Ja, richtig. Was wirst du jetzt machen? Weggehen zwischen Ruhe lassen, für immer Auch wenn es uns schwerfällt. Ja, auch wenn Weiter wir jetzt reichen. gerne das sagen würden, wir müssen das sagen, damit wir das schönste Ende kriegen. Wirklich? Wir, müssen, wir wollen ja. das beste Ende, also nehmen wir das linke. Oh, Scheißspiel. Was? Frisk. Du bist wirklich ein witziges Kind. Hättest du das früher gesagt? Wäre all dies nie geschehen. Wow. Es ist wohl gut, dass seine Meinungsänderung so lange gebraucht hat. Hehehe. He he. <lacht> naja, <lacht> ich denke... Wenn du, nicht hin äh, wenn du wirklich nicht woanders hin möchtest, gebe ich mein Bestes, um dich zu versorgen. Solange du mich brauchst, alles okay, klar? Karamellkuchen. Komm mit! Oh Gott. Die anderen warten schon auf uns. Darf ich kurz erwähnen, dass ich einmal an der Stelle Props da rausgeben möchte an Daniel, dass er Toriel durchgezogen hat durch dieses Spiel, weil mm. keiner sich sprechen wollte. <lacht> Stimmt ganz am Anfang. Also so, und so, jetzt spricht der Erste, die diese Person. Ich kann alles noch Ding. derjenige, gesagt hat, mittendrin, ich nicht. Ja. So jetzt. Leute, jetzt kommen die geilen Credits. Mitwirkende. Yeah. Das wird geil. Und bei jedem, <lacht> dem wir es verschonen konnten, steht der gelbe Text. Immer noch schuld. Weiß ich. <lacht> weißt du, den man verschonen konnte? Also, ja, man konnte einfach verschonen, aber da, wo wir es gefunden haben quasi. Also. so. Ist jetzt ein bisschen anders ja. im Gegensatz zum Anfang, weil wir ja einen neuen Account angefangen haben und so, aber hey. Und Da steht auch wer den Charakter und so in Format. Ja, das ist ziemlich cool. Oh. Von Tammy, glaube ich Woo! Die Oberfläche! Es ist Papyrus! <lacht> es gibt wirklich jemanden, der Tammy heißt? Ja Der Arme Oh, der ist einfach so schneller <lacht> <lacht> ah. <lacht> Der sich aufregend. Super Das ist gut <lacht> Snowdrake Sind das auch noch ähm, das ist Hut. kickstarter Unterstützer, die mithelfen konnten? Ich weiß es gar nicht, glaube ich. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was man da machen konnte. Seinen eigenen Blindenhund. Nasehack. <lacht> von Temmy. Natürlich waren die von Temmy und Tobi. Das sind halt ja. die kreativsten gewesen. Oh, auch der Hals. <lacht> oh, ich glaube, das kann auch nur, wenn man das Oh mein Gott, oder? da ist Onions Son. Da ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was passiert dort? Andere. Oh mein Gott! Den. Sie schlägt ihn. Oh mein Gott! <lacht> das ist auch so eine Stelle aus Earthbound. Ja, diesen Stand gibt's auch in Earthbound. Ja. Das ist eigentlich mein Lieblingsclip. Wieder will ich. Okay. Tammy, Tammy, Tammy! Böse <lacht> treppe von Tobi. Oh nein. Wird sie ausrasten? Wird sie jetzt was von ausrasten? Hat sie ein bisschen beruhigt. Ein bisschen. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Band. Die Band. Ja! der hat seinen allen Körper, was? Warum? Oder oh, da ist super. das Burgerpants? Ja. Maps the Blue. Der ist ein Busch. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> Backbone-Sänger. Ja, total alter die musik geht ab Thunderplane ja. ist auch von tobi ja Michelle hat einen guten job gemacht spinner folgt mit neuer bäckerei herz in der weltgrößten Geburtstagstorte. <lacht> das ist eine fantasie <lacht> Nach dem Sinn des Lebens, das Camp für die Zukunft. Hier ist ein Glas, okay. <lacht> Oh, Night Night. Ich eine Wohlverdienung <lacht> von Können sich oh <lacht> Ja Oh mein Gott, die Amalgamates. <lacht> nicht klar, wer es war. Leben bei ihren Familien. Oh mein Gott. Jetzt kommt, ja, der... Nee, jetzt, jetzt das kommt das der beste Grunde Clip. Haben. Ich nehme alles zurück. Es kommt Pinken Und <lacht> <lacht> er schneidet den Busch, den Papyrus sich gewünscht hat. Ja, stimmt, er ist einfach nur Monsterkind. Und Toriel? Passt zu dem Charakter? Sie ist Lehrerin! <lacht> oh Gott, ah, mein Bein Das, was sie sich immer gewünscht hat. Hätte <lacht> ich dir schon bringen können. Das Intro in Farbe. Hm. <lacht> Jetzt nicht mehr. Es <lacht> <lacht> hat immer noch Farbe. Fangen jetzt die richtigen Credits an. Oh mein <lacht> Gott, das Ende. Total. Was? Was? Wie? Nein, nicht flaue, wir bringen mich über. <lacht> <lacht> Dachtest du wirklich, es wäre zu Ende? Ist es aber. Ich meine, wir haben noch nicht mit dem besonderen Dank begonnen. Bereits. Kickstarter beenden wir all das. Und jetzt geht's ich eben starten. ab, jetzt müssen wir hier den ganzen Kickstarter Geist ausweichen. Und wenn man allen ausweicht, dann kommt man zu dieser Tür und das ist eigentlich nahezu möglich. Vielleicht schaffst du es ja jetzt. Wow. Aber ja kommen wir zum Thema, wie fandet ihr Undertale so? Oh mein Gott. Können wir das bitte im nächsten Part klären, Daniel? <lacht> okay. Ja. Weil, wenn du es schaffst, dann Nein. Du's Ach, ja, wie ist es nicht. Was gefunden? Ja so. Achso, dann hast du es schon gefunden sozusagen. Oder? Ja. Daniel, da stand Gott, Daniel! Daniel. Ja. Hey! Oh mein Gott. Uh, hi. Du bist gleich, dass du dabei warst. <lacht> nee, ich, hab, ich wünschte ich wäre dabei gewesen. Nein, ich glaub du wärst jetzt selig am Ende. Oh mein Gott. Ja. Wieso, hab ich, wieso hab ich den einen Typen berührt? Das läuft gerade auf, fuck. Das läuft gerade gut. Oh mein Gott, ja das ist auch krank hier. Aua. Ich glaube, das, das eine coole Art, Art die ganzen Special Fangs rauszuhauen. Ja. ja. Hat sich Tobi wieder was Kreatives überlegt, so wie beim ganzen Spiel. Ja. Bei Yuka Lady auch... haben die das einfach runterrattern lassen, das war nervig. <lacht> <lacht> ja. Yuka Lady, ein schönes Let's Play. <lacht> ich total, ich hatte <lacht> sehr viel Freude. <lacht> <lacht> sehr viele Pa. <lacht> <lacht> <lacht> der regelmäßig Und beendet natürlich Nein, Leonardo Das Traurige ist, es war halt das erste letzte Mal nach dem Restart so <lacht> Ich hab's nie zu Ende gemacht <lacht> Zwei, drei Parts waren so gesagt, Du hattest sogar vier Parts, aber der Filter kam nie, so wie immer Das war bei Pikmin 2 aus so, ich versteh's nicht, kam ich nicht bei Der kam nicht Ich hab mich echt gar nicht Spiel. so scheiße angestellt ich hab nur so ein paar berührt, das ist irgendwie bitter. Das ist jetzt so ziemlich gut. Aber hey, dafür gibt's ja Safe Files. Mhm. Also wir, wir werden diesen geilen Raum betreten. Oh, Chris Blue! <lacht> Dankeschön. Danke an Wolf. Gute Nacht. Gute Nacht. Das könnte ein Spruch von Zeit sein: Gute Nacht. Ja, bye. Oh mein Gott. Das Herz ist verschwindet. Die Stelle ist auch ja. Genocide ist das, gemacht. Dann, oh. Ist das nicht wieder so der Raum, wo man in Earthbound startet? Ja. Moment, wenn du es jetzt, wo du sagst, sieht ähnlich aus auf jeden Fall. Extrem ähnlich. Ein auch Kar von der Perspektive Weltkuchen. und alles. Ja. Wie ich glaube, Earthbound ist sein Lieblingsspiel. <lacht> ja, ist halt Fakt. Ja. Earthbound ist halt auch so krank wie dieses Spiel. So, ja, das ist wohl das, das Ende. Ende. Ich Aber wie gesehen. gesagt, noch nicht das, das Ende geht. für das Let's Play. Wir machen noch einen Bonus Part, da gehen wir in diesen heftigen Raum und reden ein bisschen über das Spiel. Voll heftig. Ja. Ja. Das ist wohl das Ende, ja. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.